Die Mannschaft ist jetzt vollzählig. Es ist so, wir haben einen relativ großen Ballon und meistens gehe ich als erster raus. Wir werden dann hochgehen, versuchen rüberzufahren zum großen Startplatz, weil dort findet noch eine Taufe statt. Und die findet um 11 Uhr statt bis 10 nach 11. Und sozusagen Viertel nach 11 ist eigentlich Startfreigabe. Und die vergehen versuchen Richtung Obersdorf, und dann nochmals hochgehen und dann Richtung Schweizer Grenze ja, zu fahren, ja. also nach Hittisau oder Oberschaufen. sehr wahrscheinlich so zwischen 2000 und 2500 fahren, aber oben sind relativ schnelle Winde angesagt. Also theoretisch auf 3000 Meter in einer Stunde am Bodensee, aber Bodensee ist zurzeit zu und es hat relativ schnelle Winde dort. Ja, ja, ja. Also, ja. Ich sage immer, lasst euch zeigen, ihr wisst nie, wo wir runterkommen. Wie findest du denn diese Veranstaltung hier? Prima. Ja? Immer was los. Wie lange bist du schon hier? Äh, zehn Tage. Zehn Tage. Wie lange bleibst du noch? Sieben. Sieben. Ah, ja. noch fünf. fünf ja. ist, ist das hier für dich Urlaub oder musst du hart arbeiten? Ja, Urlaub und hart arbeiten. Ja, beides. beides zusammen. Ja. Gibst du uns gleich frei oder wie läuft das jetzt? <lacht> oder bleibst du hier dran hängen? Nein, ich gebe frei, sobald der Pilot sagt loslassen. <lacht> genau. Ist die Stadt Sie bei euch da drüben? Ja, ich in die Stadt Geht schon. Geht schon? Das ist <lacht> Ihr seid ja schon Semi-Profis, ja? Jetzt die vierte ja, ja. Fahrt oder wie ist das? Die dritte jetzt. Die dritte jetzt. Ja. Na, ist das schon mal was. Doch. Sag mal, ist das schon mal vorgekommen, dass einer mit seiner Begleitung sich am Korb verfangen hat und dann aus Versehen mit hochging? Nee. Noch nie vorgekommen? Na, ein Glück auch. Die lassen vorher los. Und die, und die Piloten passen alle gut auf. Ja. Du bist ganz cool hier, ja? Du kennst dich hier gut aus. Du, ich kenn das schon ein bisschen, ja. <lacht> schon ein paar Mal mit oben. Okay. Otti, wie siehst du denn die Sachen hier? Naja, ich bin doch etwas nervös und aufgeregt. ja Herzklappen flimmernd? Naja. Und tschüss! Hoffentlich sehen wir uns wieder. ganz <lacht> Was für ein falles Bild. Ja. Bist du okay. mit dem Start zufrieden? Mit dem Start ja, es war windstill und wir konnten da mit einem Meter schön wegstarten. Ja. Und in den unteren Schichten hatten wir jetzt also so 120 Grad bis 160 Grad, auch ja. sehr langsam. Uh -huh. Und jetzt sind wir doch 100 Meter über Grund, ja. haben 8 kmh Richtung 280 Grad Aha. und sind jetzt im Ausgleich, werden jetzt ein bisschen runtergehen ja. und dann schauen wir, ob wir da zum Platz runterkommen. Okay. Hey, meter Auf den Startplatz wenden wollen. 22 km /h. Okay, oben geht es mehr rechts. Hier unten haben wir jetzt mehr links, 290 Grad mit 20 km/h. Wir steigen noch mit anderthalb Meter. Ich muss ein bisschen schauen, die Schichtungen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, die einen fahren nach rechts, die anderen nach links. Und da muss man immer ein bisschen schauen, wo die Ballone sind weil wir doch sehr neu zusammen sind. Yeah. Aber das ist das Schöne beim Ballonfahren, äh, mit dem Wind ein bisschen zu spielen und die richtige Richtung zu finden. Wie hoch sind wir jetzt, Ben? Wir sind jetzt auf 1500 Meter. Ja. Oder im Fuß sind wir auf 5000 Fuß jetzt. Okay. Also rechts, da in der da, der da hoch, da. die Straße siehst du von Schattwald, ja. geht die Straße hoch, ja. da um die Ecke. Genau. Wie lange dauert das, bis man so dem Ballon fahren kann, selber? Ja, also wir, ich bin selber auch Fahrlehrer, als mhm. Ausbildner und wir sagen eigentlich mindestens ein Jahr solltest du äh, lernen, weil dann hast du alle Jahreszeiten mhm. zum Ballonfahren, also ich sage zwischen ein und zwei Jahre geht die Ausbildung, bis man ja. abgeschlossen hat. abgelockert sein. Position, Oberjoch. Und Oberstaufen wäre 278 Grad. Also, wir fahren jetzt in dieser Höhe genau auf Oberstaufen zu. Also, mit 28 km/h musst du als Radfahrer schon ganz viel treten, ja? Ja, das ist so. Ja. Das ist Auch die Nachfahrer, die haben natürlich mehr Strecke als wir. Wir haben eine Luftlinie ja. und die Nachfahrer, die haben auch zu tun. Ja. Ja. So, der sitzt da gleich auf. Gleich ist er unten. Ja, ist schon eine tolle Sache. Also die Landschaft hier von oben zu sehen. Ja. So. Fast geräuschlos. Ja. Und vor allem ah. die hohen Berge auch von oben sich anzuschauen. Ja. Ha? Ah. Wir fahren da Richtung Oberstreifen da vorne und sollten etwa in 20 Minuten in, diesen, in der Nähe sein. Wie schnell fahren wir über Grund? Jetzt haben wir 32, 33 kmh, h 8600 Fuß. 8600 Fuß sind ja, in Metern ungefähr. 2600, Aber noch zu rauf gelaufen. Also ich habe weil die Hose gelaufen. geschissen. War es rauf gelaufen? gelaufen? Also da über, das, äh über die Tierwiese, über die Tierwiese ging es dann. Über die Tierwiese? Ja, ja, Und nachher nach Runde nach Bregenz geht. Also ja. man sieht schon Bregenz, da unten sieht man es schon ganz leicht. Und hier sehen wir noch einmal Oberstaufen. Danke, Tja, und vor uns, am Horizont, der Bodensee. René, gehst du dann vor Oberreute runter oder hinter Oberreute? Also wir fahren jetzt weiter Richtung Oberreute und werden auch vor Oberreute werden wir dann runtergehen und schauen wie es unten aussieht, ja. ob es mehr rechts oder links dann abdreht okay. und auch wie die Windgeschwindigkeiten dann aussehen. Weil okay. wir sind jetzt an der Kante von der Wolkendecke und werden jetzt rüberfahren, wo es frei ist und dann äh, werden wir absteigen. Sag mal Werner, wie war das eben mit dem Absteigen und Aussteigen? Oder das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Ja, also, bevor wir aufsteigen oder aussteigen, wir steigen wir ab und dann ja. steigen wir und dann aussteigen. Oh, das ist eine gute Idee, ne? Ja. Wir sinken. Und Sie halten uns auch an den Plan. Erst absteigen und dann aussteigen. Genau so ist es. Ein Tablet. Da hier. Ja. Ja. Landet. Und hier ist drüber auch. Neunzig. 19, 19,6. 13. 14. Ein paar Meter noch. Und. Komm 15 bin drin. Ich bin drüber. drüber, drin. schon. So. So, jetzt kannst du mir noch ein bisschen helfen. Ziehen da. Ja. Ziehen, ziehen, ziehen, ziehen. So. Ja. Zeit raus. Sein raus. Zeit raus. Was macht die Zeit raus? Was Das die Zeit Wir sind fertig. Bin lange, bin lange, bin lange, bin Ja ja. Guck mal, wir Die Jetzt alles klar. <lacht> Ich muss ich muss es. ich muss wir jetzt wir machen? ich muss Ich muss dass die muss schnell, ich muss schnell. Ich muss schnell, ich muss ja, jetzt haben wir die ganze Zeit im Ballon gestanden und jetzt müssen wir auch einmal hier ja, aussteigen hier, merkwürdig. Aber es war, ein, es war eine schöne Sache. Hey. Ein hey, ja, Nicht bei Action. Für ja. jeden viel, ich Doch. Susi? Ja. Hat Spaß gemacht? Oh, es war traumhaft schön. Es war echt ein Erlebnis. Herrlich. war Abenteuer jetzt ja, ne? Ja. Die Landung, ist war doch in Ordnung. <lacht> ja, Habe ich alles auf bild gehalten. <lacht> <lacht> <Gut ist's. lacht> ja die Abenteuer des Ballonfahrers René mit seiner Mannschaft hier. Ja. Alle sind froh und gesund. Da oben über den Berg sind wir da gekommen, wie ja. die Kante. Ja. Das hat man von oben gar nicht so gesehen, dass es hier so abfallend ja. ist. Aber nach Midler, vor drei Jahren, sind wir direkt auf dem Anhänger gelandet. Ja, ja, Ach gut, was? Da, ja. da ist natürlich... Äh, der <lacht> Spitze. Ist am Morgen das. früh, hast du da schön einen Kaltsee und dann kannst du wirklich aufsetzen. Ja, ja, ja. Das ist so. Aber hier, wir haben einen Kaltwind, das merkst du ja auch. Mhm. Und der kalte Wind geht eben bis auf den Boden. Das ist das Problem. Dass gerade äh, absetzen können. Ach so habe wir schon gewusst, dass du da Wir sind ja nicht rausgeputzt. Wir waren, wir waren ja genug Leute hier drin. Ja, ja. <lacht> Eben da den Kopf, schön ins Köpfchen rein und dann genau. ist das alles safe. Ja. Super Fahrt! Ja, das ja. so ist ja. sehr ja. schön. Ja. Ja. Und wir sind wieder am weitesten gefahren. <lacht> Bist du mit der Fahrt insgesamt zufrieden? Sehr. Also, super Fahrt. So wie gedacht. Also, die Prognosen, die Prognosen waren perfekt. Also ein, zwei Grad Differenz, aber gemäß dem Wettermodell hat es genau gepasst. Und ja, eigentlich mein Ziel war Tal, das ist etwa 500 Meter von hier entfernt. Ja. Das war eigentlich mein Tagesziel heute. Und ja. Aber 500 Meter bei der Strecke ist doch eigentlich gut, oder? Das ist <lacht> sehr gut. Muss der Ballon noch mal ausgepackt werden zum Trocknen. Ja. Ja. Übrigens, der René das ist ein Kollege das ist von dir. Das ne? habe ich gerade gehört. Ja, genau. Ach. Ja, Das war ein wunderbares Erlebnis hier. Die Fahrt Hier hierher. Ja, dicht an die Grenze nach Österreich und an die Schweiz. Der Bodensee ist ja hier gleich in die Ecke. Und äh, ich muss sagen, da oben, ist ja kaum Wind und die Sonne scheint, ja? Und da wird es ja richtig warm und der Brenner auch noch von oben. Ja. Äh, da muss man aufpassen, dass eigentlich unter der Mütze nicht die Nackenhaare abgesenkt werden. <lacht> ja gut, das ist ein bisschen übertrieben. Aber jetzt hier unten, wo der kühle Bodenlift weht, muss ich mir jetzt schon die Handschuhe anziehen. Es wird doch frisch, ja? ja. Da oben die ganze Zeit waren wir sowas und wunderbar warm. Der Werner hat sich zwischendurch mal die Mütze abgesetzt. Also ich muss sagen, war toll naja und das schöne stück da äh, wie sagt der rené kommt immer ja, mal vorne <lacht> die schleifspur an von dem misthaufen von da oben ja? ja gut der rené meinte schon aufpassen misthaufen kommt auf uns zu aber wir sind drüber hinweg und zwar hier lang hier aufgesetzt wir standen schon und dann kam hier nochmal ein Bodenwind und drückte uns dann zur Seite und zog uns dann, ja, ich schätze mal 30, 35, vielleicht 40 Meter den leichten Abhang hinunter. Wir hatten ja schon aufrecht gestanden und dann kam nochmal ein Wind und dann hat uns weggezogen. ja. Das ist eine richtige Schwerarbeit hier. Und dann müssen alle mal drauf sitzen. <lacht> <Jo>. <lacht> ja. Ja. mal loslassen. Ich gerade zu sagen. Äh, warte mal, du bist ja da schattig. Hier in der Rote, Rote. ja. Hm. Hey, hey. Ich habe da einen schöne Riss okay. gemacht. Oh, vielleicht mal 50 Meter. da Hier um den Klaubenberg. Das ist ja eine Aktion. Ja, das ja, ja. <susstehen> ja, geht ja. Und ihr hier, ihr beide, seid ihr zufrieden, ja? No. Ja. Werner? <lacht> ja, Werner? Ja, absolut. Ja, euch hat's gefallen, <lacht> denke ich, ja? Mega natürlich. klar Das war ein Abendfeuer, oder? Ja, auch. Da sind wir dann immer hingelaufen und dann... Da hat er ein Auto. Ulla und Wurst. Genau. Da ist <lacht> der Vertronung, die wir fahren noch. Uh, schön frisch hier. Ja, ja. Das ist eine Präzision. Präzision. Ja. Nicht weite Präzision. Präzision. Dass er da heute nur 500 Meter ans Ziel kann, ja. wäre das schlecht. Ah. Mhm. Also wir fahren da <lacht> auf den Zentimeter. Oh. Im uh. Extremfall. Okay. Also die Messbereiche sind so bei 30 Meter. Oh. Und außerhalb 30 Meter wird elektronisch ausgemessen okay. und innerhalb von 30 Meter wird mit dem Messband ausgemessen. Das ist aber hart. Ja, wird Zeit zu verabschieden. Ja. ja. René? Ja. Ui. Herzlichen danke Dank. Danke euch. Das hat mir eine große Freude bereitet. Ja. Danke. Gern geschehen. Ich ich vielen, hoffe, vielen, Dank. Ja. vielen Dank. Wirklich Spaß gemacht. René, vielen Dank. Okay. Super. Ja, ja, wir haben zu so lange. Ja. Ja. Gerne. Ich. Ja. ich danke Dank. Ja. Tschau, tschüss, macht's gut. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Gut gefahren. Ja, mach ich lieber. So, immer Dankeschön. Ja, es kommt zehnmal so aus.